So, die zweite Runde. Zweite ähm, Runde. Das Feedback, war ja, das Feedback war ja, wie gesagt, sehr, sehr voll schön, eigentlich von einigen Menschen, auch von Leuten, die ich jetzt nicht mehr so oft gehört haben. Ähm, und man merkt hat, oder ich habe schon gemerkt, dass ähm, da Interesse besteht, glaube ich, und dass äh, ähm, es einigen Menschen ähnlich geht, beziehungsweise ähnliche Themen haben oder ähnliche Fragen. Und. Ähm, ich freue mich voll, dass wir das wieder machen. Ich auch. Was machen um, wir denn? Eine Sache, ja, das ist eine gute Frage, aber eine Sache, die auf alle Fälle auch gekommen ist, ist, ähm, also bei mir jetzt nicht so, weil ich, ja, das Glück ist, wie es ist. Ähm, ich darf durch meine Leidenschaften Geld verdienen und das ist irgendwie alles so passiert und habe einen, so, also einen Lifestyle beruflicher, der, der super passt. Aber einige, ähm, was ich so mitbekommen habe, ist auch, ähm, einige Menschen haben halt das nicht so und die haben eine Sinnsuche, eine Frage, was sie machen sollen. Dann wollen wir sie natürlich auch irgendwie gut für die Gesellschaft einbringen und irgendwas Gutes machen für die Gesellschaft. Und irgendwas Wertvolleres als jetzt was ähm, vielleicht äh, gesellschaftlich nicht so Angesehenes, äh, gesamt gesehen. Ähm, genau, und ich glaube, das könnte auch eine spannende Sache mal sein, dass man, dass man da reden oder dass du auch sagst, wie du das siehst wenn man jetzt so auf der Suche ist, wie man sein Geld verdienen möchte, wie man seine Energie einbringen möchte, wie man da irgendwie ähm, was findet oder welchen Weg man da geht, wenn man jetzt nicht so klar weiß, hey, ich möchte das und das machen. Mhm. Ähm, einmal, wie du sagst, ähm, seine Energie einbringen, ja, das finde ich schon mal einen wesentlichen Punkt eigentlich so äh, vom Grundgedanken her. Ist es ist ja äh, das Prinzip von Arbeit, dass du Geld für was äh, kriegst, was anderen Leuten nützt. Mhm. Also, ähm, und ähm, ob du jetzt äh, bei der Müllerfuhr bist, wie heißt es bei euch, Mistentsorgung oder was auch immer? Ich glaube, es ist auch Müllabfuhr. Okay. Ich glaube, du bist schon mehr Österreicher <lacht> Ich erinnere mich halt, dass wir überall Mistkübel stehen, wo aber kein Mist drin ist, sondern nur Müll. Aber egal, auf jeden Fall, wenn man sowas äh, lehrt, das ist ja was, wo man wirklich was Sinnvolles tut. Ja, oder Absolut. wenn du in der Bäckerei arbeitest und verkaufst Brot, ja, das machst du was Sinnvolles. Es gibt eine super, eine super ähm, Sache, weil ich bin auf das gekommen, weil ich jetzt ähm, auch äh, auf der Reise ein Gespräch mit einer, einer Frau gehabt habe, ähm, 36, ähm, gebütige Kolumbianerin. Und die dann gesagt hat: Ja, sie hat halt gearbeitet und das hat irgendwie gar nichts gegeben und sie weiß nicht genau, was jetzt machen soll im Leben. Und dann habe ich gesagt: Du, ich glaube halt, dass alles, was man macht, irgendwie für irgendwen einen Sinn hat. Also alles. Es gibt, es gibt je, jeder Job, irgendwie hat einen Sinn. Und dann hat sie gesagt, Bernd, mein Job hat, glaube ich, wenig Sinn. Und habe gesagt, ja, was, was machst du? hast du gemacht. Also ich war Marketing für Zigaretten, für Zigarettenfirma. Ja. Dann habe ich halt kurz munzeln müssen und gesagt, okay, aber, aber für Raucher ist es ja auch wieder was, was Gewinnbringendes. Auch wenn Rauchen jetzt nicht unbedingt das gesündeste ist und hin und her. Aber grundsätzlich hat es ja auch einen Mehrwert oder einen positiven Einfluss auf ein gewisses Klientel. Ja, ich meine... Ähm Vielleicht gibt's, kann man auch unterscheiden zwischen nicht alles, womit man Geld verdienen kann, ist sinnvoll. ja, ja. <lacht> Also du könntest zum Beispiel, äh, du könntest irgendwie äh, Fehlinformationen im Internet verbreiten. Ja? Angst und Schrecken und äh, dann von äh, Werbeeinnahmen leben, die da kommen oder so. Ja? Also da kriegst du Geld dafür, aber es ist, äh, würde ich sagen, keine sinnvolle Arbeit. Ja? Weil einfach keinen, keinen Wert für jemand anders. Ja, und ähm, wo der Wert dann liegt, bei, wenn du in der Werbeagentur arbeitest, ähm, hängt natürlich auch mit dem Produkt äh, zusammen, für das du da wirbst. Aber natürlich auch mit dem, äh, wenn schon jemand raucht, dann kann er das ja vielleicht mit einem guten Gefühl machen, weil er denkt, er ist so wie auf dem Werbeplakat dann oder so. Ja, aber andererseits kann ich das auch verstehen, wenn jemand sagt, ähm, ich bin unterstütze ich helfe leuten in die sucht zu kommen und das ist eigentlich nicht das was ich gern beruflich machen möchte ja, absolut und deswegen finde ich finde ich schon wichtig ob man einen sinn in seinem beruf findet ja, ich habe mit äh, Leuten gehabt die in der in behörde arbeiten und sagen was ich da tue ich könnte es genauso gut nicht tun ja, nur hätte ich dann kein einkommen und das verstehe ich, dass es genau, das, das nur darum geht, Zeit abzusitzen, dass das nicht Spaß, spaßig ist oder keine Erfüllung gibt. Absolut verständlich. Aber wenn jetzt dann so ein Mensch wie Sie zum Beispiel oder auch wie andere Freundinnen Freunde, die ich die, die kennen in meinem Umfeld, einfach irgendwie sich fragen, was möchte ich machen? Was möchte ich irgendwie, wo möchte ich meine Rente einbringen? Es gibt viele, die ähm, in wissen, welche Richtung es gehen soll, aber dann hat halt jetzt äh, monetär nicht, nicht, nicht gleich den, den, den Gewinn haben, dass sie davon leben können oder so. Mhm. Also ist aber diese Frage, was möchte ich machen mit meinem Leben, wie möchte ich mein Geld verdienen? Ja. Und wie, wie, wie, ich, mein, ich, es gibt da so einen Satz von, von, von Philosophen, ähm, ja was würdest du machen, wenn Geld keine Rolle spielt? Mhm. Ich glaube, ein guter Ansatz, auch also man weiß, was man Aber es gibt auch so viel, es gibt viele Menschen, die einfach das nicht wissen. Sie wissen nicht, was sie machen wollen. Beziehungsweise sie haben genau diese Parameter, es soll mir bringen, es soll das und das und das, Freiheit hin und her, hin und her. Aber das dann irgendwie ein bisschen praktikabel zu bündeln, um dann irgendwie auf, äh, auf einen, einen, einen Zweig zu kommen, der dann auch ein, ein Output im Leben hat, der sagt, hey, ich mache jetzt das, was ich machen will. Mhm. Ja, und ähm Weißt du, einmal glaube ich, äh, dass es äh, nur weil da ein Wunsch ist, nicht automatisch, der auch ähm, immer erfüllbar ist. Ja? Also wenn ich jetzt sagen würde, zum Beispiel ich wäre gern Rockstar oder sowas, ja, dann äh, könnte das an verschiedenen das Sachen. Ich, <lacht> ich, <nicht mehr. lacht> ja, ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Ich finde es halt ziemlich unwahrscheinlich. Ja. Ähm, oder wenn ich sagen würde, ich, ich will Astronaut werden oder so. Ja. Klar gibt es da irgendwie so eine Mini-Möglichkeit, aber ähm, das ist einfach von so vielen Faktoren abhängig. Ja. Was ich interessant finde, ist zu schauen, ähm, wenn die Leute ähm, einen sinnvollen Beruf wollen, ja, um es mal eine Nummer größer zu sagen, ein sinnvolles Leben. Ja, was macht denn das Leben sinnvoll? Und das könnte sein zum Beispiel ähm, Schöne Kontakte mit anderen Menschen, weißt du, wo man nicht nur irgendwie sich floskelt und austauscht oder sowas, sondern wo man halt wirklich da ist und wirklich in Kontakt und Beziehung ist. Ja. Und es könnte sein, in, äh, in einer Arbeit, die pff, boah, ganz okay ist oder so, dass es da ähm, aber einen schönen Austausch gibt mit den äh, Kolleginnen oder Kollegen. Ja. So, und dass es vielleicht gar nicht so sehr die Trennung ist, so jetzt mache ich was Sinnvolles in der Arbeit und dann gehe ich nach Hause und tu rumsandeln oder sowas, sondern was, was fühlt sich denn, wann fühlt sich das Leben erfüllt an? ja Und dass das vielleicht... Das bei mir jetzt auch. fertig Entschuldigung hm? ja so also ein bisschen Zeitversatz, aber im Wesentlichen warst du schon, was ich sagen möchte. Was bei mir nämlich aufpoppt, wenn ich das so von dir höre, ist, ähm, hat das nicht auch etwas mit Erwartungen und so zu tun, dass man eigentlich so glaubt, der Job muss jetzt das ist sozusagen das non sein und alle meine Bedürfnisse oder Erwartungen, die ich, ich glaube zu haben, erfüllen. Das gleiche habe ich extrem bei Beziehungen gehabt und auch erlebt im Gegenüber, also generell. Das ist einfach dieses Bild also vom Job, der muss so und so sein damit. Oder auch die Beziehung, es macht man halt in einer Beziehung hin und her. Dabei eigentlich, wenn man das dann anschaut, ist das ja eigentlich nur, ist es eigentlich der Grund, warum es das Internet so gut anfühlt? Oder auch oft ist es nicht so ähm, ja, ja, gut anfühlt, das passt eigentlich jedes Wort, ähm, weil man sein Bild von dem Ganzen hat, seine Erwartungen an das Ganze hat, auch Erwartungen ans Leben eigentlich hat, so oft, dass man jedes Jahr ähm, erleben, dass ich es wert bin, das zu erleben. Ich bin es wert, diesen Job zu haben, ich bin es wert, diese Beziehung zu führen, die ich in meinem Kopf habe. Ja. Genau und das, ist, äh, das können die Erwartungen sein, ja? also dass mein Leben plötzlich ganz anders ist, weil ich einen anderen Beruf habe ja? ähm, und dann stelle ich fest, ja, dieser Beruf ist einfach äh, halt auch nur ein Beruf ja? und das könnte ja. zum Beispiel bei Rockstar so sein, dass sie so sagen, okay, jetzt spielen wir in Graz und morgen spielen <lacht> wir in, was weiß ich wo, Leo Ben oder so, ja, und okay, mal wieder auf die Bühne. Und mal wieder so einfach, ja, dass jeder Beruf auch so ein Mal-Wieder-Element hat, wenn man das so betrachtet. Ähm, und ähm, dass dadurch das Gefühl für die Neuheit von dem Moment halt vielleicht in den Hintergrund geht, durch diesen Filter von Mal-Wieder. Ja. Ähm, was, äh, was ich trotzdem äh, sinnvoll finde, ist, äh, sich äh, wirklich ähm, damit zu beschäftigen, was wird mir denn taugen, was, worauf hätte ich denn wirklich Lust, was, welche Art von äh, Arbeit oder Tätigkeit liebe ich denn, ja. wo geht mir das Herz auf, wo ja. finde ich irgendwie, wo ist so eine, äh, was fühlt sich irgendwie beseelt an, um es mal so zu sagen, ja? lebendig, schön. Ja, und, ähm, also, ich glaube, dass es da sehr unterschiedliche ähm, Vorlieben geben kann ja, und sehr verschiedene ähm, Fähigkeiten auch. Ja. Also ähm, manche Leute lieben Haare schneiden ja, und finden das mhm. super sinnvoll irgendwie, mal wie er oder sie vorher ausgesehen hat und jetzt geht, das, geht er oder sie als ganz neuer Mensch daraus oder sowas. Ja, und einfach so diese künstlerische in die arbeit reinzubringen ja. und jemand anders sagt äh, man heute wieder montag äh, wobei friseure arbeiten glaube ich nicht am montag aber heute wieder dienstag ähm, und äh, und äh, ganzen tag wieder haare schneiden mein gott und morgen dann auch wieder so ja. Dass das ist auch eine frage ist von ähm, der einstellung dazu der, der beschreibung wie ich äh, die Arbeit empfinde, weil so lässt sich das ja mit praktisch allem machen. Ja. Angenommen, du würdest ja. jeden Tag Interviews machen zum Beispiel, ja. könntest du ja auch sehr schnell sagen, oh ah, Mann, wieder ein Interview. Ja. Das heißt, es geht eigentlich voll auch um diese Frischheit des, des ja. Moments eigentlich. alles überhaupt einmal zu erkennen, dass man da, dass das System Mensch anscheinend auch gerne in Muster läuft dann und gerne allgemeinert. Und dann gibt es einen Tag, wo ich nicht so ist, und sagt mir ja, der Job ist ja immer, man macht es ja gleich wie größer, extremer und, und separiert dann nicht mehr, sondern bündelt alles in den Topf und, und hat dann gar nicht mehr den Blick für, für das, was gerade da ist. Ja, genau. Und das könnte zum Beispiel auch ähm, die, die Fahrt zur Arbeit hin sein, ne? irgendwie, okay, das kann so eine Zeit sein, die man halt, da muss man halt durch, um da hinzukommen oder sowas, weißt du, einfach so erledigen hinter sich bringen, oder es ist einfach, ja, auf der Fahrt bist du auch lebendig. Mhm. Und das ist eine Frage von, von äh, den Filtern, die du verwendest, wenn du sagst, mal wieder in der Bahn sitzen, mal wieder im Auto sitzen oh, und jetzt noch Stau oder Verspätung oder was auch immer, ja, dann, dann ist es äh, vertane Zeit, also fühlt sich wie vertane Zeit an. Ja? Das heißt, diese Filter mal zu beobachten, zu sehen, wäre mal ein guter guter Punkt. Ja. Ähm, und dann zu merken, was da nicht abläuft, für welche Muster, für welche Schablonen, für welche Filter, wie du es gerade gesagt hast. Und dann zu merken, oder oh, das ist ja eigentlich nur, also das ist ja gar nicht so, wie es mir jetzt präsentiert wird in meinem, in in meinem Ablauf, im Gedanken. Es erscheint so durch diesen Filter halt. Ja? Und ohne den Filter würde es halt anders erscheinen. Das ist die große Frage, die sich ja dann bei jedem Aufkopf aufkommt: Wie bekomme ich diese Filter möglichst schnell weg? <lacht> also, ähm, was sicher hilfreich ist, ist, die zu bemerken, erstmal, ja, dass, das, dass das nicht die Welt ist, die so ist, sondern äh, wenn die Welt durch diesen Filter erlebt wird, wenn die so beschrieben wird, dann, fühlt, dann macht es halt dieses Gefühl ja, und diesen Zusammenhang. Äh, wahrzunehmen zwischen der Beschreibung und dem Gefühl, was dann daraus äh, entsteht ja. und wie das Gefühl dann immer irgendwie eine Bestätigung für diese Beschreibung zu sein scheint. Ja. Was soll mhm. schon toll sein auf der Fahrt hier, das ist äh, immer wieder dasselbe oder so, ja. dass das ähm, mit der äh, Beschreibung zu tun hat und und dass es das eine Gelegenheit ist, zu erkennen, ähm, mit einer anderen Beschreibung kommt ein anderes Gefühl. Ja. Oder mit dem Gefühl von Neuheit brauche ich vielleicht gar keine Beschreibung für diese Situation, sondern kann ich sie einfach wirklich mal offen erleben. Wie ist das? Ja. Ja. So wie wenn, wenn ein kleines Kind mit der Bahn fährt und alles ist neu. Ja. Und es ist interessant, weil äh, da andere Menschen sind und weil die Landschaft an einem vorbeizieht und diese ganzen, ich weiß noch, wie super ich äh, Zugfahren fand als Kind. Ja, ich kann mich erinnern. Das ist eine spannende Sache, wenn man ja, es, äh, so erleben kann. Man alles ist eine spannende Sache, wenn man so erleben kann. Ja, ja. Äh, je in die Richtung geht, aber ja. genau. Das Spannende ist ja auch, dass das bei, nicht nur das beruflichen Ding ist, eigentlich in jeder Lebenssituation, ja, auch bei Beziehungen, bei intimen Beziehungen, bei allem, bei, bei jedem bei jedem Moment eigentlich, dass es um, um das ja eigentlich geht. Ja, das ist so dieses, äh, das ist so ein, ähm, das ist, sagen wir mal, das Hirn, äh, so eine Art Schablone anlegt von bekannt. Ja? Mhm. Wie man sagt, ein Bekannter und so. Ja? Und das ist dann irgendwie mit anderen Worten, kenne ich schon, ist nicht mehr interessant. Ja? Und diese mhm. Fichte, äh oder diese Beschreibung, die passen dann halt auch immer so einigermaßen. Also du findest ja genug, was jetzt bekannt ist. ja mhm. ähm, Und etwas in uns sagt, äh, also bekannt ist gleich uninteressant. Mhm. So wie ein Witz, den du schon dreimal gehört hast, den brauchst du einfach nicht noch, noch mal hören. Ein Film, den du gesehen hast, kannst du vielleicht noch mal auf Details achten oder so. Ähm, aber im Endeffekt ist ein neuer Film irgendwie äh, meistens interessanter. Mhm. Und wenn du das überträgst auf Beziehungen und sagst: kenne ich schon, ähm, ja, dann werden die Beziehungen dann wahrscheinlich eher kurzlebig oder langweilig. Und dann wird vielleicht jetzt bei einigen oder auch so oder die, die Vorstellung, ja, dann muss ich immer was Neues machen jetzt in einer Beziehung oder immer beim Job was Neues, was Neues, was Neues. Aber das ist ja eigentlich wie wenn du einem Esler Karotte vom Schwanz nach vorne bildest, weil dann laufst du ja auch wieder irgendwas Neuem nach, reicht es aber nie. Das heißt, es hat viel mehr was mit dem eigenen Leben unabhängig davon, was jetzt passiert, zu tun. Ja. Also Diese Frischheit, dieses, dieses, weil sonst würde ich immer sagen, neu, neue Freunde, neues neue Job, immer irgendwas Neues, damit dieser Reiz des Neuen immer wieder aufkommt. Mhm. Aber in meinem Leben ist es ja auch, das ist dann vielleicht ein paar Minuten oder vielleicht eine kurze Zeit oder keine Ahnung, einen gewissen Zeitraum. Aber dann ist es wieder der gleiche Punkt, dass man wieder was Neues haben möchte. Ja, genau. Ähm, sehr viel einfacher ist es äh, zu erleben, dass du halt immer neu bist. Weißt du, das Element von Neuheit oder von Frische, wie du sagst, das äh, kommt durch dich halt mit rein in diese äh, Situation. Ja. Also die Häuser äh, um mich herum kann ich natürlich so beschreiben, ja, die standen schon da, als ich hier eingezogen bin und so. Ja, also Und da ändert sich auch nicht so wahnsinnig. Wenn man es jetzt im super Zeitraffer anschauen würde, wird sich dauernd was ändern. Ja. Aber so ist es einfach, ja, die... Äh, bekannte Straße äh, und so, da ist nicht viel neu, außer das Erleben halt. Und in dieser, in diesem Gesamtzusammenspiel ist äh, ist immer irgendwie auch ein anderes Wetter, ein anderer äh, Lichteinfall, andere äh, Geräuschkulisse und so, ja. also, aber das Wesentliche bei der, bei der Neuheit ist, äh, bist du das, was erlebt, das ist neu. Das ist nichts Altes. Ja. Und äh, so ein Gedanke wie äh, ach mal wieder das, der taucht halt neu in diesem Erleben auf. Mhm. Auch wenn er schon 20 Mal aufgetaucht ist. Ja. Aber ähm, wenn wir schauen, was ist denn das, was sagt, ach mal wieder neu, ist das, äh, ist das eine Stimme? Wie klingt die? Wo ist die? Ja. So, ja. Wenn wir uns wirklich interessieren für das, was wir erleben, dann ist es halt interessant. Ja. Wenn wir nicht über uns eben auch denken, ja, kenne ich eh schon alles, wo bleibt jetzt das Entertainment und das, das Unterhaltungsprogramm von außen. Ja. Und wenn man es mit dem einmal beginnt oder das mal zu so erforschen zu so entdecken, dann kann schon sein, dass da noch mehr Unruhe aufkommt in erster Linie mal, oder? Dass das nicht geil so ist. ah! also auch da das ist einfach das nicht so sein kann es kann sein dass da teilweise noch mehr ähm, Unruhe vielleicht entsteht oder oder ein bisschen was anderes im ersten mal. weil es ja ungewohnt ist oder wenn man das jetzt äh, diesen Approach zum ersten Mal macht oder mal da beginnt ja und das ist, äh, das ist äh, ein witziger äh, Zusammenhang von jetzt äh, geht es darum man wünscht sich ja äh, die Ruhe und Sicherheit des Gewohnten, ja? weil wenn man das nicht hat, kommt Unruhe auf, die Unruhe des Neuen, weil das ist halt per Definition ungewohnt. Ja? Und, mhm. äh, und das zu bemerken, ja, da gibt es etwas, was, äh, also ein Mechanismus sozusagen, der alles in Bekannt einsortieren will, damit wir einfach äh, uns nicht drum kümmern müssen, dem keine Beachtung schenken müssen oder mhm. so, ja? Ja. Äh, und ähm, dass, wenn dieser Mechanismus nicht im Einsatz ist, dass, es, dass das Leben dann lebendiger wird und äh, weniger kontrollierbar erscheint. Ja? Also mhm. weniger kontrollierbar ist, aber ähm, äh, die Beschreibung vorher von ich habe das alles unter Kontrolle, weil ich kenne das alles, die war halt einfach auch äh, nicht so richtig äh, haltbar. Mhm. Sondern hat, hat nur irgendwie... Ähm, Lebendigkeit rausgenommen aus dem, aus dem Erleben, ja. zugunsten von, ich kenne das eh schon alles. Ja. Und das ist, wenn du... Bedeutet was, Sicherheit, eine also gedachte Sicherheit. Ja. ja. Und wenn du, wenn du das anwendest auf Beziehungen zum Beispiel, ja, sagen wir einfach Paarbeziehungen, so, ähm, dann ist es, äh, ja, jetzt äh, weiß ich schon wieder, was kommt. ja also ja, die Geschichte hat sich schon dreimal erzählt, ja. oder ja diese Geste, das ist halt einfach die Type, und so weiter, ja. dass du, dass man anfängt die Leute so mechanisch zu, zu betrachten, ja. durch dieses äh, kenne ich kenne ich ja Mechanismen Muster ähm, und dann erscheinen die Leute halt weniger lebendig mhm. durch einen Mechanismus, der der nach weniger Lebendigkeit sucht. Ja. Und das kann ja, ist dann eine super Beschreibung auch für das, dass man oft oder manchmal in meinem Leben auch mit fremden Menschen teilweise äh, frischere, äh, lebendigere Begegnungen hat als mit bekannten Menschen, gerade in sehr intimen Beziehungen, ja. weil man da ja gewohnt, weil man da diese Bilder und diese, ah das schon wieder und das, man, man, glaub, man kennt die Person, man, man kennt schon was passiert. Und da ist das Neues dann irgendwie reizvoller und irgendwie lockerer und freier, weil das Ganze ja. nicht da ist. Genau. Und das ist das, ähm, den Mechanismus gibt es in der Arbeit ja äh, genauso. Ja, von, ja, ich weiß schon, was zu tun ist. Und diese Routinen, die sich entwickeln, die ja die Arbeit auch leichter machen können. Ja, und oft einfach, ich weiß, ich kenne die Handgriffe. Ich habe vor ja. vielen Jahren am Fließband öfters mal gearbeitet. Ja. Und da ist der erste Tag ist echt anders, als wenn du da mal eine Woche gearbeitet hast. Ja. Von einfach, dann läuft es halt so und das Denken kann sich mit ganz was anderem beschäftigen während der Arbeit. Ja. Und so ist mhm. es eben auch, äh, so kann das sein mit Menschen, mit Kollegen, mit Freund oder Freundin oder Ehepartner, ja, dass mhm. die ähm, ja alles wie gehabt äh, und äh, man kann sich gedanklich verabschieden sozusagen. Ja. Oder es fällt nur noch auf, was nervt, weil immer wieder dasselbe. Ja. Mhm. Und das ist halt, ähm, das ist halt verständlich. Etwas in uns, in unserem Hirn ist auf Vorhersage angelegt, ja, also auf Mustererkennung. Mhm. Und äh, so, dass wir einschätzen können, wie jemand reagieren wird oder so. Ähm, und gleichzeitig hat das halt die Tendenz, alles auszufiltern, was, äh, was was neu und lebendig ist und alles, was wir lieben eigentlich, ne? was wir vielleicht mehr lieben als Routinen und äh, Vorhersagen. Hm. Und dass hm. das, äh, dass das ähm, bleiben kann und auch wachsen kann, ähm, kann man sehen an, an äh, Paaren, die Jahrzehnte zusammen sind und, ähm, und einfach eine hm. tiefe Innigkeit Beibehalten, entwickelt haben. Ich meine, wenn du dir vorstellst, du bist mit jemandem 50, 60 Jahre zusammen, ja? es gibt wenig neue Geschichten, die die Leute erzählen können, aber es geht nicht um, um Geschichten. Ja? So. Um unsere Beziehung jetzt mal wieder ein bisschen frischer zu gestalten, habe ich jetzt mal ein Witzebuch besorgt. Ja, und die lerne ich jetzt auswendig und das sind jetzt lauter neue Witze. Für, ich weiß nicht, ob das die Beziehung so verbessert. Ja. <lacht> oder, oder Buch mit neuen Stellungen oder was auch immer. Ja. Also das ist einfach halt so diese, mhm. diese mechanischen Versuche, da was Neues reinzubringen. Aber, aber das glaubt man ja. Das ist ja so der Gedankengang, was ich ja vorher Das ist so, mach mal einmal in der Woche was komplett Neues und dann ist alles äh, frisch und so weiter. Genau. Genau. Und dann führt es halt dazu, okay, jetzt machen wir mal wieder was Neues, weil es ist ja Dienstag. Ja, also. ja, es ist halt einfach ähm, mhm. es ist halt ein Versuch, was Neues reinzubringen, aber mit, mit so einem Handwerkszeug, mit so Tools, die halt einfach... Ähm, einen alten Besitzer an einem, an einem alten äh, ähm, Objekt rumschrauben lassen, sozusagen. Mm. Einzige, was da neu sein soll, ist das Tool Und das ist halt einfach, aber das kennen wir auch schon, wie das ist, ähm, Tools auf unsere Partner anzuwenden. Das macht es mm. wirklich frisch. <lacht> mm -mm. Und das Spannende ist ja auch, dass diese Frischheit, wie wir eher vorher schon kurz erwähnt haben, Wenig mit der anderen Person zu tun hat bis gar nichts, sondern die kommt von mir. Ja. Und das ist eigentlich auch so wieder weitergedacht, das größte Geschenk, wenn man das machen kann und möchte, oder diesen, diesen Weg ergeht, für einen anderen Menschen, weil er dann auch irgendwie ein, das Erleben hat, wie das ist, wenn jemand das so erlebt, äh, so erlebt. Ja. Eine Win-Win-Win-Situation, sozusagen. Ja, das ist, ähm, das Leben neu zu erleben, das ist einfach halt äh, schön. Und die Alternative dazu ist halt weniger schön. Und dann ist es, äh, meine Arbeit ist blöd, mein Partner ist blöd, mein Leben ist blöd. Ja? Jetzt muss ich was ändern. Ja. Aber wo man dann hingeht, äh, entwickeln sich wieder diese Bekanntheitsbeschreibungen, äh, ja, hm. Bekanntheitsfilter und dann ist es so, jetzt brauche ich, wieder ein anderes Land, einen anderen Job, andere Beziehung, ja, anderes hm. Hobby, was auch immer. Ja. Muss was Neues erleben, weil äh, ich mache es immer zu was Alten. Muss was Neues erleben, weil ich mache es immer zu was Alten. Das ist ein, ein spannender Satz. Ja. Es ist immer Abgleich mit Erinnerungen und, und auf, auf kenne ich schon ja. und damit mm. äh, keine Aufmerksamkeit wert. Und der, der, mm. die Überzeugung dahinter, der, der Gedanke dahinter ist, äh, wenn das Leben super neu wäre, dann äh, könnte ich es auch genießen. Ja. Und so ist es eigentlich, mm. was wir erleben, ist, wenn wir es genießen, dann ist es super neu. Ja, wenn du, wenn du einen Hund als Beispiel nimmst, ja, so einfach rausgehen und rumlaufen, ja, das ist nicht irgendwie, äh, ja, aber hier waren wir ja schon 400 Mal. Ja. Das ist hm. immer wieder neu und es das das macht trotzdem hm. Unterschied, wenn es wirklich eine völlig neue Umgebung ist. Also wenn, wenn äh, dein Hund zum ersten Mal am Meer ist zum Beispiel, ja, das ist nochmal irgendwie was anderes von allem her. Hm. Ja. Aber trotzdem gibt es jedes Mal, wo, wo ein Hund irgendwo draußen ist, was Neues zu entdecken. Ja. Mhm. Einfach weil äh, da eine Lebendigkeit ist, der halt Natur ist, ist, was zu, zu entdecken. Ja. Mhm. Absolut, Das sind Tiere aber eh besten Lehrmeister, Lehrmeister, äh, gleich wie Babys. Ja. Oder kleine Kinder halt. Mhm. Hm. Aber spannend ist ja auch, dass man in der Umgebung, also mir geht es halt so mit, mit, mit meinem Hund, generell mit Tieren und mit Kindern, das zieht einem automatisch mehr zu dem Erleben von, von Hunden oder von Babys, egal wie ich jetzt erlebe gerade. Die Präsenz alleine, was man auch wieder gesagt hat, wenn das in einer Beziehung sogar reinfließen kann, das erlebt, das, das macht was mit einem, das spürt man. Das ist. Es ist nicht nur so, dass das, das, das ist direkt erlebbar, diese Präsenz, mhm. diese Nähe zum, zum Moment. Ja, dieses Aufgehen im Moment. Ja. Und das ist, ähm, äh, das ist ansteckend, bei, äh, wenn du mit dem Tier zusammen bist, wenn du mit dem Baby zusammen bist, wenn du mit jemand zusammen bist, der präsent ist. Das kann ansteckend sein, genauso wie das andere auch ansteckend sein kann. Ja. Mhm. Also im Büro die Kollegin, die immer wieder erzählt von wie viel besser die Abteilung früher war oder was auch immer. Und <lacht> so, das ist, das ist, auch das kann ansteckend sein. So wie eine Stimmung ansteckend sein kann.